Der reiche Mann und der arme Lazarus. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Mike. Mike hat eine Firma, mit der er sehr viel Geld verdient. Er kann sich alles leisten. Er hat ein großes Haus, einen Pool, ein teures Auto und immer die neueste Technik. Und das ist Lazarus. Lazarus ist nicht so reich wie Mike. Er ist krank und arm. Er hat nicht mal ein Zelt, in dem er schlafen kann. Deswegen muss er auf der Straße vor Mikes Haus schlafen. Aus den Mülltonnen von Mike kann er sich ab und zu ein paar Abfälle nehmen, um nicht verhungern zu müssen. Irgendwann sterben Mike und Lazarus, kurz nacheinander. Mike wacht nach seinem Tod an einem Ort auf, an dem er große Schmerzen erleiden muss. Es ist unerträglich heiß dort. Die Bibel nennt diesen Ort Hölle. Von dort sieht er Lazarus weit entfernt. Lazarus ist an einem Ort, an dem es wunderschön ist. Die Bibel nennt diesen Ort Himmel. Mike ruft nach Hilfe, aber zwischen der Hölle und dem Himmel ist ein tiefer Graben, über den keiner hinüberkommt. Nicht mal einen Schluck Wasser gegen die Hitze kann Mike bekommen. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Leuten zu zeigen, dass der ganze Reichtum, den man auf der Welt ansammeln kann, einem nach dem Tod nichts mehr nützt. Wichtiger ist es, ob man nach dem Tod in den Himmel oder in die Hölle kommt.